Freitag, 1. Oktober 2021. Endlich Feierabend. Unser Nationalfeiertag haben sie uns mal wieder klaut. Der 3. Oktober fällt auf den Sonntag. Was fange ich da mit dem verkürzten langen Wochenende bloß an? Hm, was steht denn auf meiner Checkliste? Ah ja, Berge, Wälder, Wiesen, Seen, Sonne und Wolken habe ich im Sommer ja alles gehabt. Da gibt es dann vielleicht auch noch einen Film nächstes Jahr oder so. Und heute? Wie wäre es mit einer Tagestour mit dem grad? Oh, ich weiß nicht. So richtig Spaß macht man mal all die BMW nimmer. Über 80.000 Kilometer hat die Karre jetzt drauf. Fährt sich irgendwie ausgelutscht. Holprig und ruppig. Kein Vertrauen mehr beim Kurvenfahren. Oh je, meine, mein Grad ist he. Mit der Karre überlege ich mir noch was. So kurzfristig muss allerdings eine andere Lösung her. Gibt ja auch noch Zug und Auto. Auf einen Kurztrieb Richtung Alpen hätte ich Lust. Und dabei ist Ländle ein bisschen von oben filmen. Bloß wie? Das Propellersymbol im Logo meiner BMW nutzt mir dabei nichts. Einen Kamerakopter habe ich nicht. Mir kommt da aber eine Idee, wen ich fragen könnt. Kurz telefoniert, ja, das klappt. Samstag 10 Uhr treffen wir uns in Pattenwil. Im Grunde wird es heute eine Mobbetour wie jede andere. Bloß mit dem Unterschied, dass der Begriff Abflug Heute ein bisschen positiver besetzt ist als sonst. Die Klappen abgesenkt, um letztendlich den Kontrollgang zu haben, den wir auch noch machen müssen. Am Anfang steht in der Garage wie immer die Abfahrtskontrolle. Wie viel Sprit haben wir noch drin? Immer das Gleiche. Natürlich sind die Tanks so gut wie leer. Kaffenmaterial zusammengruscheln und Route planen kennt man auch. Dann raus aus der Garage. Wir haben beide Tanks geprüft, wir haben die Auto völlig Moment voraus, wir haben die Router vorliegen. Startprozedur, Pre-Ride-Check, Navi programmieren kennt man ja alles. Den Hauptschalter ein. Das Zusammenwarnstich-Beacon ein. Die Kraftstoffpumpe an für 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, oder jetzt 1, 2, 0, 2. Guten Morgen, die Delta Alpha Echo rollt von der Blauen Halle zum Rollhalt VIP. Zwei Passagiere, mit Ziel Ahlen. Verstanden, Delta Alpha Echo zum Rollhalt, 2, 8, in Betrieb. Die Dinger ja sagen, die am Ende des Tages alle also, mit derselben kommt dann Das ist der 1 ist dann roll Delta Alpha Echo 2.8 ist frei. Erst mal die nächste Tankstelle ansteuern. Klar, die ist in Aalen, ob es bis dahin reicht. Ja, Wir fliegen jetzt wohin, Luz? Wir sind also noch über Stuttgart, rechts ab das Stadion, wir gehen in Aalen und machen uns jetzt über den Schurwald parallel zur Bundesstraße auf nach Osten. Rheinstadt, Winterbach und äh, schwäbisch gründ Das klingt nach einem guten Plan. Und in allen wollen wir zwischentanken, oder? In allen wollen wir tanken. Vom Verein haben wir da eine Tankstelle. Können wir auf Karte tanken. Mit dann vier Stunden vollen Tanks. Und das ist dann auch unsere Reichweite. Man wird ja immer gerne gefragt, wie weit kannst du mit dem Flieger fliegen. Von Weite spricht man hier in dem Fall nicht. Man spricht eben von Flugzeit, weil mit Wind, Gegenwind, Rückenwind ist Kilometer eine schlechte Angabe. Man spricht halt von von Flugzeiten und wir haben uns festgelegt vier Stunden. Wir haben dann immer noch Reserve. Die hat Long Range Tanks, wie es so schön heißt, kann also mehr. Aber immer auf der guten Seite. Die also Sicherheit mit, geht ja vor. So bis allen reicht der Sprit. <lacht> bis allen reicht der Sprit definitiv. <lacht> <lacht> ja, wenn nicht, wir können ja den Rest noch segeln. Wir sind. können den Rest nicht segeln. Sie segelt ja. Ist eine Chesna äh, mit als Hochdenker sozusagen. Die hat auch noch gewisse Segelleistungen. Funktioniert. Wir sind aktuell 3000 Fuß Höhe, weil man Stuttgart nicht höher dürfen. Das macht mehr oder weniger einen Kilometer. Und Falls die äh, Kilometer-Segelstrecke doch nicht reicht, Fallschirme sind hinten drin, oder? Naja, mit Fallschirmen haben wir es nicht so, weil wo willst du hier rausspringen? Du könntest jetzt theoretisch Fenster und Türen versuchen zu öffnen, aber durch den Flugwind... Andere, sagt man ja an der Stelle Fahrtwind dazu, ist das ein bisschen schwierig, äh, darauf zu machen und rauszukommen. Nee, wir haben keine Fallschirme, an Bord. wir haben Schwimmwesten dabei. Ach, Schwimmwesten? Das ist gut, dann können wir nachher baden gehen. Auch hier oben alles wie immer. Man sieht einfach mehr, wenn man die Nebenstrecken fährt. Die sind hier oben genauso hubelig wie unten am Boden. Delta Alpha Echo, Cessna 172 von Nettville, zwei Personen an Bord, fünf Minuten nordwestlich des Platzes zur Landung. Delta Alpha Echo. Verstanden. Piste 09 in Betrieb. Lateralfall also Echo 09 in Betrieb. Eco. Willkommen auf der Ostalp. Was hält ihr denn vor? Die Delta Alpha Eco würde gerne tanken. Verstanden. Ihr Tipp, oder? Delta Alpha Eco positiv, Fliegerclub Stuttgart. Alles klar. Auch an der Tanke im Grunde genau das gleiche, wie man es von jeder Mopetour bei Sonnenwetter kennt: Alle Zapfsäulen belegt. Schlange stehen, nach und nach schiebt man seine Kerle ein Stückchen weiter vor. Der einzige Unterschied, in die beiden Tanks passt ein klein bisschen mehr Sprit rein und der Literpreis für die 100 Oktan hat es auch in sich. Exakt gleich wie bei jeder Moped Tour, bis man immer das Navi programmiert hat und mal los kann. Genau, nee, wir wollten nur gucken, dass wir am Vorfeld. Also wir haben äh, gehen dann bis zu 5000 Fuß hoch, gehen direkt und gehen fliegen. Jawohl, das machen wir. Die Delta Alpha Echo geht zum Rollhalt 09 links und geht dann nach Bremen, Garten, zwei Personen an Bord. Delta Alpha Echo, verstanden. Die Delta Alpha Echo am Rollhalt 09 links ist abflugbereit. Delta Alpha Echo, hab ein bisschen Geduld noch, da ist noch ein Flieger im Lande, erflug Delta Alpha Echo anliegende Maschine im Sicht. Kommt noch eine Schiene rein. Jo. Delta Alpha Echo. Ihr kennt starten. Piste 09. Delta Alpha Echo geht auf die Bahn. Der also dreht ab nach Osten. Sag Danke für Service und tschüss bis zum nächsten Mal. Adele und den wohl weiterflug. Ciao, ja, ciao. Wir drehen also eine Runde in Ulm und um Ulm drumrum und dann nach Süden ab, Richtung Alpen. Wenn man das von fast jeder moped kennt, gibt es aber uns Uneinigkeit bei der Routenwahl. Man kennt es ja, meist hängt die Arbeit an einem, der die Route austüftelt Der Rest schreit, oh ja, super. Aber unterwegs ist dann doch immer einer dabei, der dran rummosert. Man hätte doch da abbiegen können, warum sind wir nicht da entlang gefahren? Kennt man ja. Ganz ähnlich auch heute. Ich verrate bloß nicht, wer heute welche Rolle einnimmt. <lacht> Ja, ja, jedenfalls sind wir uns nicht einig, ob wir gerade an der Donau oder an der Iller entlang fliegen. Sieht von da oben ja alles gleich aus. Langenradar mit einem Fluginfoservice für Delta Echo Sierra Alpha Echo. Können Sie mich hören? Delta Alpha, Delta Alpha Echo, positiv. Delta Alpha Echo. Zu Ihrer Anfrage, ob Sie den Alpenraum ohne Beschränkungen überfliegen dürfen, liegt uns nun die Antwort aus dem Verkehrsministerium vor. Sie lautet, im Prinzip ja. Vor dem Überflug der Bayerischen Alpen müssen sie allerdings ihr digitales Covid-Zertifikat per Telefax an die Gesundheitsbehörden der zuständigen Landkreise übermitteln. Im Luftraum über Vorarlberg und Tirol gilt zudem die FFP2-Maskenpflicht in der Kabine. Der italienische Luftraum ist ohne vorige Online-Einreiseanmeldung für touristischen Verkehr gesperrt. In der Schweiz gilt eine umfassende Test- und Anmeldepflicht als Voraussetzung einer Erlaubnis zur Flugraumnutzung. Ausnahmegenehmigungen können für ungerade Wochentage bei der Flugsicherung beantragt werden, für gerade Wochentage auch beim Bundesamt für Gesundheit Feiertage ausgenommen. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Erivan. Fluginfoservice Ende. Es wird also Zeit für eine Kaffeepause um die Lage sondieren. Als wir in Leutkirch anhalten, wird schnell klar, es war doch die Iller, der mir gefolgt sind und nicht die Donau. Und weil uns das mit den Alpen zu kompliziert ist, entscheiden wir uns im Ländle zu bleiben. Wir fahren ein Stück Retour nach Ulm und von dort aus doch nur der Donau entlang. Iller und Donau, na, dann haben wir beides. Alpha Echo, Langenradar mit einer Verkehrsinformation. Verkehr von 4 Uhr, etwa 100 Fuß unterhalb. Der alfa dreht jetzt in die Südplatzrunde zur 2.40 Zeit für die nächste Kaffeepause. Das übliche Halt. Wie sich's für jeden ordnungsgemäß durchgeführten Motorradausflug gehört. alfa hat jetzt die Bahn verlassen. Wir halten in Mengen. Donautal. Oberschwaben. Nicht weit weg vom Schwäbischen Meer. Was uns auf eine Idee bringt. Eine Runde über den Bodensee schippern. Vom Dreiländereck am Pfänder, immer der Staatsgrenze in, in Richtung Westen. Der Sprit müsste dafür gerade noch reichen. Falls nicht, können wir ja Notwassern. Gehört ja auch zu jeder anständigen Tour, irgendwo unterwegs ins erfrischende Wasser zu nüpfen. die Delta Echo, Alpha Echo, hallo. Delta Alpha Echo, die Delta Alpha Echo würde gerne starten, ich denke die 25. hoch. Alpha Echo, QNH 1014. Delta Alpha Echo, QNH 1014. Delta Alpha Echo rollt zum halten, 25. Delta Alpha Echo meldet hier mit Abflug bereit, 25. Vielen Dank, viel Süd exploden. Delta Alpha Echo geht auf die Bahn und startet. Echo bedankt sich für den Service und so, geht nach Süden, verlässt die Plattrunde, wünscht noch einen schönen Tag. Guten ciao. Delta Alpha Eco, Cessna 172 südlich des Platzes zur Landung und zum Tanken. Das ist der Delta Alpha Echo verstanden, 18 in Betrieb. Wir schaffen es noch vorbei am Hohen Twil und halten mit den letzten Tropfen im Tank an der Zapfsäule in Donau-Eschingen-Villingen. Wenig los hier. Klares Zeichen, dass sich der Tag zum Ende neigt. Die meisten Tourer werden schon beim Stiefelbier sitzen oder schon beim zweiten oder was weiß ich wie viel Bier. Bei uns gibt's weder Bier noch Kaffee, wir machen uns direkt auf den Rückweg Richtung Norden. Einmal die Burg Hohenzollern umrunden, Landung in Pettenville. Alpha Echo, langen Radar mit einer Verkehrsinformation für Sie. Unbekanntes Flugobjekt ohne Transpondersignal, entgegenkommend auf Ihrer Flughöhe auf etwa 2 Uhr. jeder Mobitour, bevor man sein Pferd mit halbleerem Tank in der Garage abstellt, müssen nur die Mucken runtergewaschen werden. Sieht nicht bloß dreckig aus, ist auch nicht gut für die Aerodynamik und wenn man es nicht sofort macht, wird es umso schwieriger, den Bab wieder wegzukriegen. Ich würde sagen, das war ein gelungener Tourentag. So wie man sich das als grad halt so vorstellt. Einwandfrei. Als nächstes rufe ich mal in der Werkstatt an, Termin machen. Das gibt was Größeres, habe ich so ein Gefühl. Verstanden. Halt, Aufnahme läuft nicht. So jetzt Aufnahme, Ton läuft. Action. Ah, jetzt bin ich dran. Okay, moin. Ähm, äh, halt, stopp, Auto. So kann ich nicht arbeiten. Ah!